Ja, Bevölkerungsrückgang wird normalerweise mit statistischen Methoden oder Bevölkerungspyramiden beschrieben, geht das auch mit einem Petrinetz. Ja, schauen wir uns das hier mal an. Wir haben hier ja also insgesamt 50 Erwachsene am Anfang und die bekommen jetzt mit einer Gleichverteilung keine ein, zwei oder drei Kinder. Und wenn wir diese Simulation hier mal starten, dann äh, sehen wir, dass das Ganze jetzt automatisch abläuft. Es wird immer gleich verteilt von den aktiven. Transitionen eine ausgewählt und äh, dann passiert immer irgendetwas. Manchmal wachsen dann auch die Kinder wieder auf und kommen wieder in den Topf auf der linken Seite. Wir haben jetzt hier eine Fertilitätsrate von 1,16. Ich lasse das jetzt mal im Zeitraffer laufen und ähm, wir sehen dann, am Ende werden es immer weniger und jetzt ist noch einer übrig.